Wir sind immer noch in der Vorlesung Bewegungswissenschaft und zwar bei der Synergetik und der Selbstorganisation und ich wiederhole noch mal kurz das Konzept des Aufgabenraums. Bewegungsvarianten, die zur Lösung der Bewegungsaufgabe führen, bilden einen Teil des gesamten Aufgabenraums, aber Aufgabenraum ist sozusagen breit gestreut über ähm, ganz viele verschiedene Arten sich zu bewegen und dazu gehören auch Bewegungen, die nicht zu einer Lösung der Bewegungsaufgabe führen. Und die Form dieser Potenziallandschaft ähm, wird zum einen durch Parameter bestimmt, zum zweiten aber eben auch durch Randbedingungen und zu diesen Randbedingungen möchte ich gerade im Moment jetzt mal ein bisschen genauer kommen. Die Randbedingungen beeinflussen nämlich die möglichen Aufgabenlösungen. Und welche Randbedingungen das sein können? Das wurde von Carl Newell in die Bewegungswissenschaft eingeführt und der unterscheidet drei Arten von Randbedingungen, und hat dann sozusagen so ein Dreieck aufgespannt, das für die Koordination und Kontrolle von Bewegungen zuständig ist und das ist einmal die Person, die Umwelt und die Aufgabe. Wenn wir jetzt von personenbezogenen Randbedingungen reden, dann sind das alle Bedingungen, die innerhalb der Sportpersonen liegen und natürlich ist es so, dass Newell jetzt nicht nur an den Sport dabei gedacht hat, sondern im Prinzip na eigentlich an alle Menschen, die sich bewegen, eigentlich sogar an alle biologischen Organismen, die sich bewegen. Also Tiere und tierische Bewegungen sind da tendenziell mit eingeschlossen. Beispiele sind Veränderungen der Körperproportionen, die Körpergröße und das Körpergewicht. Ähm, was auch ein Beispiel ist, das ist jetzt nicht von Newell, aber wurde schon früher von, ich weiß gar nicht genau wem, wurde auf alle Fälle schon früher entdeckt ist, dass auch die Anzahl der Gliedmaßen eine Randbedingung darstellt, wie man sich fortbewegt und zwar ähm, hat es da einen Forscher gegeben, ich müsste das noch mal nachgucken, wer das genau war, der also irgendwelchen hundertfüßlern Füßlern ähm, Beine ausgerissen hat und hat dann die Bewegungsmuster sich angeguckt, nach denen sich diese hundertfüßler fortbewegen und konnte also feststellen, dass während also ein normaler Hundertfüßler irgendwie so die Beinchen so hintereinander mehr oder weniger schlangenmäßig sich fortbewegt, ähm, war das so, dass wenn er nur noch sechs Beine übrig hatte, dass dann die Bewegungen tendenziell denen von sechsbeinigen Insekten glichen, dass sich also selbst organisiert da ein Bewegungsmuster einstellte, das eben auch Insekten haben und wenn er dann noch zwei weitere Beine entfernte, dann bewegten sich die Tiere typischerweise wie Vierfüßler vorwärts, also wie Pferde oder andere vierfüßigen Tiere und auch das stellte sich selbst organisiert ein. Das wäre eine harte Art der Veränderung von Randbedingungen, aber das ist sozusagen die zentrale Idee, die Idee dahinter, dass die Randbedingungen ähm, die Bewegungen selbst organisiert steuern und regeln. Und ähm, wenn wir da mal bei uns selbst gucken, wenn wir uns ähm, den großen C gebrochen haben, weil wir irgendwo vorgestoßen sind, dann bewegen wir uns natürlich auch irgendwie noch weiter vorwärts, können das machen, aber haben dann irgendwelche komischen Ausgleichsbewegungen, äh, humpeln dann da so ein bisschen rum und dieses Humpeln ist ja auch nichts, was irgendwie programmiert wäre, falls mal ein C kaputt ist, dass ich dann anfange zu humpeln, ähm, sondern das ergibt sich einfach aus der Randbedingung, dass mein C einfach blöd wehtut, wenn er den Boden berührt und deswegen versuche ich, selbstorganisiert, also ich versuche das nicht, indem ich irgendwie mir Bewegungen überlege, sondern das System versucht, diese Kostenfunktion, das tut ganz schön weh am C, irgendwie mit zu berücksichtigen als Randbedingung und dadurch ergeben sich neue Potenziallandschaften, neue Aufgabenräume und damit auch neue Bewegungslösungen. Und die ergeben sich tendenziell von ganz allein und natürlich spielen auch ähm, zentral nervöse Veränderungen aufgrund von gesammelten Bewegungserfahrungen, da eine Rolle, auch das ist eine Randbedingung, die mit eingeht und je mehr Erfahrung ich habe, desto geschickter werde ich mich dann auch bewegen. Komme ich zu der Umwelt als eine weitere Quelle von Randbedingungen. Ähm, es gibt da relativ zeitstabile Einflussfaktoren und diese Einflussfaktoren sollen unabhängig von der spezifischen Bewegungsaufgabe sein. Beispiele sind hier die physikalischen Gegebenheiten, also zum Beispiel die Schwerkraft oder Temperatur oder Lichtverhältnisse. Wenn ich also eine bestimmte, einer bestimmten Schwerkraft unterliege, dann randbedingt das die Art der Fortbewegung, die ich habe. Und wenn ich dann aber auf den Mond katapultiert werde, dann kann ich ganz andere Formen der, Ran der Fortbewegung ja, ergeben sich dann sozusagen von alleine, ähm, ohne dass ich da groß eingreifen muss und das wäre eben ein Beispiel für physikalische Gegebenheiten und der soziokulturelle Hintergrund spielt auch mit als ein umweltbezogene Randbedingungen. Also wenn ich in einer Gesellschaft groß werde, in dem es zum Beispiel verpönt ist, die linke Hand auf den Tisch zu nehmen und nur mit der rechten Hand zu essen, dann randbedingt das natürlich meine Essgewohnheiten auch ganz stark. Während wenn es Vorschrift ist, schön mit Messer und Gabel zu essen, dann Gibt es andere Randbedingungen oder halt mit Stäbchen sind auch wieder neue Randbedingungen, die meine Bewegungen beeinflussen. Und schließlich haben wir noch Randbedingungen durch die Aufgabe selber. Und da könnten wir auch unterschiedliche Arten von Randbedingungen finden, zum Beispiel die Interpretation des Bewegungsziels durch die Aufgabenlösende Person, also wie schaffe ich es am besten möglichst weit zu springen. Dann gibt es natürlich noch Regeln, die meine Bewegungen einschränken, also zum Beispiel, dass ich nur ein Bein nicht abspringen darf beim Hochsprung, ist natürlich eine Regel, die eine Randbedingung für den möglichen Lösungsraum ist oder das Gewicht des Speers natürlich auch und es gibt natürlich auch noch technisch-apparative Gegebenheiten, wie zum Beispiel ähm, bedingt die Tatsache, dass ich über ein Rennrad verfüge mit einer Gangschaltung, ganz klar die Möglichkeiten mich auf diesem Rad zu bewegen. Diese Randbedingungen, die wir jetzt hier alle festgestellt haben, werdet ihr sicher werdet ihr euch daran erinnern, dass wir sowas Ähnliches schon mal hatten. Und das war nämlich die funktionale Analyse ähm, von Göhner. Der hat im Prinzip sowas Ähnliches gemacht. hat auch gesagt, es gibt viele verschiedene Faktoren, die die Funktionalität einer Bewegung bestimmen. Und hat da diese sechs Faktoren gefunden, von denen zum Beispiel die Umwelt auch eine, einer der Faktoren war und die Person genauso und man kann sagen, dass diese Randbedingungen, die hier von Göhner ins Feld geführt worden sind, tendenziell so sowas ähnliches ist wie das, was Göhner auch schon ähm, entwickelt hat, wobei Göhner da tatsächlich das sehr auf den Sport bezieht und dabei aber auch deutlich präziser war als Newell das gemacht hat. Okay, das ist aber jetzt sozusagen schon der Abschluss von der Idee, wie synergetische oder selbst organisierte Mechanismen Bewegungen beeinflussen und kontrollieren. Es gibt also ähm, Aufgabenräume, in denen Potenziallandschaften liegen und der, die Selbstorganisationskomponente liegt darin, dass dieses System, das dynamische System, was in dem Fall dann der Mensch ist, dazu strebt auf einem Minimum der Potentiallandschaft zu landen und da unten dann sozusagen die ideale, energetisch ideale Lösung findet und die stellt sich theoretisch selbst organisiert von alleine ein und dabei sind bestimmte Randbedingungen zu berücksichtigen, die eben die Form der Potenziallandschaft mitbestimmen.